Geschäfte sind geöffnet, man sieht Menschen in den Straßen, Menschen, die sich umarmen, die sich begrüßen, küssen hier, küssen da, auch in Gruppen zusammenstehen, Kinder, die sich ein Eis kaufen, die auf dem Spielplatz rumtollen. Also das wirkt auf den ersten Blick normal. Nun ist es aber so, dass Guanajuato eine Touristenstadt ist. Guanajuato lebt vom Tourismus, viele Einkommensgruppen leben vom Tourismus, kleine Stände, Restaurants, Taxifahrer, Tourismusbranche. Touristenguides, Musiker, Künstler, all diese Menschen haben natürlich jetzt auch Einbußen zu verzeichnen, aber auch, ähm, auch andere, also auch dieser ganze informelle Sektor, ähm, Menschen, die einen kleinen Verkaufsstand haben, die irgendeine Leckerei anbieten, die haben natürlich jetzt weniger Kundschaft und das macht sich bemerkbar.